Hey Leute, es ist wieder Mittwoch und es ist wieder soweit. Rookie Goes Random. Hier haben wir unser altes Auto noch von letzter Woche. Mit dem haben wir noch wirklich kaum gespielt gehabt. War mal eine neue Erfahrung. Aber Breakout mit schlechterer direkter Hitbox. Also, es bedeutet, er hat die Breakout-Hitbox, aber das Auto passt überhaupt nicht zur Breakout-Hitbox. Wir starten hier nicht <lacht> mit. Ähm, sondern wir machen uns erstmal ein neues Auto. Let's look, was hier passiert. Und schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Komm, komm, komm. Okay, wir haben den Maverick auch noch in Weiß. Ne, nicht in Weiß. Doch in Weiß, in Weiß. Wir schauen uns an im Detail. Maverick, Titanium, Weiß, GTX, Bildpanne. L3, okay, wie immer genau das gleiche auf beiden Seiten. Lackierungen sind auch ganz schick, himmlisch, passt sogar, kann man nichts sagen, Komet in grün passt überhaupt nicht, wir haben unseren Früchtehut, den ganz normal, wir hätten ihn auch noch in Titanium-Weiß-Set vermutlich besser gepasst, aber was wir machen, wie immer haben wir irgendeine Nationalfacke, Namibia ist diesmal geworden. Was das Spiel mit seinen Nationalflaggen hat. Hier, Horse Racer 2, in Lila, passt perfekt, nicht. Äh, Hexweb 3, und jetzt kommen da halt die ganzen Rocket Pass 3 Sachen, weil ich die am meisten habe. Und Imperator DT, ah, ist ein ganz guter Sound. Klingt richtig muscle Car mäßig passt überhaupt nicht zum Auto, aber macht nichts. Wir suchen, wir schauen, was kommt. Ab geht's. So. so, das Spiel hat sich für Rumble entschieden. Oh, SpongeBob ist dabei, aber im Gegnerteam leider. Flower Girl. Don't cry. Irgendwas. Okay, dokey. Erstmal hier klarkommen auf alles. Bring einen wunderschönen Pass, wo natürlich kein Mate da ist. Oh, der fühlt sich wieder an. Oh. War ich selber überrascht. Was machen denn meine Mates? Wo sind die denn beide? Okay. Oh, wurde weggebeamt. Jump vorbei, ich jump vorbei. Der andere macht was weiß ich, was er treibt. Nicht schlimm, alles noch gut. Und ob der Typ geht. Ja, der geht. Oh, kommt der da vor mir dran. Oh, ich kriege natürlich schon wieder nur Eis. er trifft nichts. Oh, ein Boost vorbei. Aha, interessant. Ah, oh Mann, was... Wow, hey, was meine Mädels hier so treiben. Das ist echt der Oberhammer. Ball Chaser ohne Ende. Ohne Ende Ball Chaser. Unglaublich. Aber nicht so schlimm. Noch genug Zeit, alles rauszureißen. Vielleicht wachen sie ja mal auf. Treffen mal Ball, fahren mal richtig. Aha, wunderbar. Ich mir sicher hier in... Oh ja, Mann, Junge, hey, er doch mal auf mich zu rammen. Uiuiui. Ah, ui. oh mein. <lacht> Ufa, oh, ey. Eigentore ohne Ende. Wow. Beste Typen. Geil, da oder ab und der andere auch. Ja, dann machen wir es allein fertig. Schauen wir mal kurz, wie es so läuft. Das ist verschwachmarten, hey. Also bis jetzt läuft allein besser, wie mit den Typen. Aha. Machen, ist mir egal. Okay, wir lassen die mal. Es wird halt schwierig, wenn die mich wegbumpen oder wegbeamen. kann ich ruhig machen. Ist mir Wuppe. Okay. okay, trifft er trotzdem. Okay. ja ah, gut. Wir geben auf. Sehr schönes erstes Spiel. Wunderbar. Spitzenklasse. Reporten wir gleich noch die Typen. Die haben es nicht anders verdient. Poste voll Noobs. Und dann hauen sie ab. Beste Typen. Und das auf die Jahr 2 Die sind auch rumgefahren. Die sind darum gefahren wie die letzten vollspaß äh, und sportliches Verhalten und sportliches Verhalten. Wenigstens freundliche Gegner und wir suchen weiter. So, es spielt meins wieder gut mit mir Grand Champion natürlich ähm, Rumble und dann noch diese geile Map. Gar nicht. Rumble hier, mein liebster Modus, direkt nach Dropshot. Zusammen mit Dropshot, würde ich mal sagen. Aber oh, wir haben den Grand Champion. Dann ist alles gut, haben wir schon gewonnen, wenn wir den Grand Champion auf unserer Seite haben. Was treibt der? Der Grand Champion, okay. Hat auch den Wirbelsturm, okay. Oh, wow. Zu zweit gehen sie auf den Ball. Sehr geil der da im hinterher, wie so ein Dackel. Wie ein Hund an der Leine läuft da im hinterher. Ah oh Mann, ich... die Eltern, ich hasse die. Schön, wir haben uns mal hier, hier gegen irgendjemand getauscht. Hauptsache das Ding ist weg. Okay, Boost reicht nicht. Schade, der Mate kann hier nichts mehr machen. Wir halten uns mal ein bisschen defensiver jetzt. Die da schon wieder so crazy shit treiben. Dem geben wir hier mal ein bisschen. Okay. Will er mich nicht selber spielen lassen, spielt er lieber am Gegner den Ball direkt hin. Warum nicht? Kann man schon mal machen. Und die Gegner aufhalten. Kann man sich holen. Okay. Gar nicht schlimm. Noch nichts passiert. Oh, das ist jetzt aber nicht so gut. Okay. Oh ja, schön. Oh, wow. Aber schön hat er es gemacht. Keine Ahnung, was ich da... Gesehen habe ja, einen zweiten Hüpfer, habe ich irgendwie überhaupt nicht mit berechnet. Der ging mir voll durch die Lappen. Ob. Hat er ein bisschen spät gesagt, aber es hat noch gereicht. Ja. Da kann ich nicht fehler machen die ja mal was tun können, meine Mates. Ja, aber egal. Alles noch drin. Außer ein Win. Du. Okay, bringt ihn hier schön hinten rum. Okay, macht irgendwelche bumping kacke den Ball da wieder nicht weg. Und Außerhalb der Reichweite, wow. Oh, wow. Okay. Äh, Kommt mal irgendwie nicht klar damit. Nee, nee, du kommst schon mal weg da. Wirbelsturmdreck. dreck Wer macht er das? Schade, dass ihm der Ball dagegen... Ah, oh, wow, ey. Ah. Hau dann selber noch mit rein. So ein Schrott. Also heute läuft es hier irgendwie überhaupt nicht. Der kommt auch überhaupt nicht klar mit dem Ball. Also, überhaupt nicht, was er damit tun soll. Oh. Genau, ja, genau so fährt er die ganze Zeit rum. so zweit auf der Ball chasen so macht man das so wird man Grand Champion, Jungs, so wird man das so wird das was also ich versuche mal auch, ob ich defensiv alles retten kann, aber wahrscheinlich nicht ja, hier der Grand Champion ich schaue schon wieder mit drauf Okay, wir warten mal kurz unseren Moment ab, wenn die jetzt gleich den Ball vor das Tor bringen. Okay. Natürlich kriegen die immer die coolen mit uns und ich immer nur das Schrott. Nee, nee, so nicht. Ah, wenn ich jetzt nur boost hätte. Du kommst ja weg. Ah, oh, Mann dass der Typ nicht mal dem Ball entgegenküpfen kann mit seinen Spikes auf dem Dach. Lass mir doch einfach mal den Ball, Junge. Und fahr mir nicht hinterher wie so ein Fisch. Danke, den Bust will ich. <lacht> Oh meine, legendär, legendär. Was anderes kann ich zu diesem Spiel nicht sagen. Einfach nur legendär. Morgen endet die Season. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir sind wohl nur noch die Voll Noobs unterwegs, die keinen Plan von gar nichts haben. Naja, das war's für heute. Kurze Folge, schäbige Folge. Wir hoffen auf nächste Woche, fängt die neue Season an. Da wird's wieder hart. Also...